Das Ergebnis der Aufgabe lautet 343 Neuntel, bzw. 38 Ganze und ein Neuntel. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Division von einfachen Potenzen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat.